Die beiden Domus de Llanas, Felsengräber, von Pescazos liegen in einer steilen Felswand an einer Stichstraße, unweit der Strada Stadthalle della Nora SS 291, nördlich des Flughafens Algero östlich von Santa Maria La Palma in der Provinz Sassari auf Sardinien. Pescazos ist eines von etwa 50 prähistorischen sardischen Beispielen, Z.B. Molafa, S.A. Es Figu, es S.O.S. eines Felsrabes mit einer in Fels gehauenen Portalstele, italienisch Domus a Prospetto Architektonico, die sie auf der Insel ansonsten für Gigantengräber typisch ist. Orthostatengräber, eigentlich Orthostaten imitierende Gräber, sind in den Kalksteingebieten des Logudoro häufig. Campo Luntanu, S.A. Rocca und Sulampu, Lampu,